In diesem Video sehen wir uns an, wie du in Microsoft Excel ein Liniendiagramm auf Basis von Daten erstellst und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Bevor wir loslegen können, bitte ich dich diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Wissenstransfer im Bereich Business Intelligence und Data Warehousing anbieten zu können. Und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Liniendiagramme zeigen im Wesentlichen den Verlauf von Daten so an, dass Schwankungen und Entwicklungen schnell abgelesen werden können. Es ist ganz einfach mit Excel ein Liniendiagramm anzulegen. Zunächst bedarf es einer Datenquelle. Es genügt vollkommen, wenn diese Daten wie folgt vorhanden sind. In diesem Fall habe ich die Daten in der Spalte A mit den einzelnen Jahren gespeichert sowie den entsprechenden Kurs, in diesem Fall der Bitcoin-Kurs in US-Dollar? Diese Datenquelle lässt sich nun als Gesamtes in ein Liniendiagramm wie folgt überführen bzw. erstellen. Dazu selektiere ich nun diesen Datenbereich und wähle im Menü. Den Reiter einfügen. Darin gibt es nun die Option empfohlene Diagramme und zwar in der Rubrik Diagramme. Ich klicke darauf und erhalte nun ein neues Fenster. In diesem Fenster habe ich nun Vorschläge, welches Diagramm ich verwenden kann. Ich kann das beispielsweise wie hier in ein Liniendiagramm darstellen oder auch in ein Balkendiagramm, hier wiederum ebenfalls ein Liniendiagramm, wo die Punkte markiert sind, oder auch ein Flächendiagramm. Wählen wir zunächst ein einfaches Liniendiagramm aus. Somit erhalte ich nun das entsprechende Liniendiagramm auf Basis dieser Daten. Als nächstes kann man nun mit der Formatierung beginnen, und zwar indem ich bei dem Pluszeichen ein weiteres Untermenü erhalte. Darin kann ich beispielsweise die Datenbeschriftung angeben und selektieren. Damit erhalten wir den entsprechenden Wert als Text über diesen Punkt. Als nächstes kann man noch die entsprechenden Achsentitel anzeigen und auch bezeichnen auf der y-achse auf der horizontalen befindet sich das Jahr. auf der vertikalen achse befindet sich der kurs in diesem fall der bitcoin kurs in us-dollar des weiteren ist die möglichkeit vorhanden auch die einzelnen datenpunkte noch weiter hervorzuheben Dazu selektiere ich diese aus und habe dann die Möglichkeit, in diesem Untermenü die einzelnen Darstellungen zu wählen. Beispielsweise hier im Bereich der Markierung. Darin kann ich noch die Markierungsoptionen auswählen und kann auswählen integrierte und kann somit den Datenpunkt nun gezielt mit einem X oder auch einem anderen Symbol wie ein Kreis darstellen. Es ist auch je nach Daten möglich, diese auch in, auf einer logarithmischen Darstellung zu wählen. Dazu selektiere ich wiederum das Diagramm und wähle dann auf der vertikalen Achse die Option aus der Achsenoptionen und darin habe ich nun die Möglichkeit, eine logarithmische Darstellung zu wählen. Es ist aber auch möglich, zum Beispiel den Bereich der der Grenzen neu zu definieren. Anstatt 35000 kann ich auch nur 30000 angeben. Und somit habe ich nun die Möglichkeit dieses Diagramm bestmöglich darzustellen. Wie ihr seht, könnt ihr mit dieser Methode sehr einfach ein Liniendiagramm auf Basis von Daten darstellen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, euch zu antworten und freue mich, wenn ihr auch im nächsten Video mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!